Hey Leute, willkommen zu Folge 4 von Call of Duty Ghosts und wir gehen direkt in den Verhör rein. Ich schalte mich mal kurz stumm, direkt zum Anfang. Den Teil kennen wir ja, ich habe vorhin ausprobiert, ob ich den VIP erschießen kann und ich bin tatsächlich frei genug. Und wir genießen jetzt den Verhör in Ruhe. Er wusste von euch. Wo ist Rock? Wo ist er? Ich weiß es nicht. Keiner weiß es. Hesch. Fünf Sekunden um uns Rocks Position zu verraten Er hier, ist nicht hier Drei, Seine Position ist da drin In einer verschlüsselten Datei So, so, so Wenn das mal nicht der Leben der Tote ist Rock hm. Ich wusste, er wird den Grotkrum fallen Du Mistgeil wolltest meinen Vater töten Hash Die Söhne von Elias Walker Jungen, die Männerarbeit erledigen sollen Wo bist du, Rock? Es ist egal, wo ich bin nicht egal ist, dass die Ghosts mich vor zehn Jahren zurückgelassen haben. Und von dieser Nacht an lebt Elias mit dem Wissen, seine Söhne in den Tod geschickt zu haben. Raus hier! Scarecrow, die Mission ist gefährdet. Wir versuchen Evakuierung aus der Luft über den zweiten Ja klar, mal so eben. Opfer der mal eben ein ganzes Hochhaus wegen uns. Ach, scheiße, mein was. Es hält noch eine Folge, komm. Schnell, ich will rennen. Bitte. Nein. Wieso schießen die noch auf uns? Sie sollen gucken, dass sie nicht verrecken. Mein Gott. Dumme Idioten. Ich lande sicher genau auf dem Beton. Nein. Okay. Ich muss jetzt einfach nach links weg. Bitte. Ich kann nicht steuern. Scheiße. Tag der Föderation. Super Trophäe. Steht da drin. Wahrscheinlich für Kapitel abgeschlossen. Ich hole nicht alle Trophäen an, keine Sorge. Ah, sammeln sie Daten über Rock. Tag der Föderation auf beliebigem Schiff. Uh, beliebigen Schwierigkeitsabschießen. Ich habe mich gerade um, aus also dem Sturm geschaltet. Sorry. ja. So. Wir ihr bekommt ein paar Vögel für die Jagd. Ich koordiniere die Einheiten von Spektor aus. Es wird eine verdammt wilde Jagd. Fette Beute, aber ihr wisst, was zu tun ist. Hier ist Outdoor 1.1. In zwei Minuten da. Bestanden 1-1. Nicht vergessen, es geht hier um wichtige Informationen. Das Infiltrationsteam schützen, bis wir unsere Jungs absetzen können. Bestätigt 5.0. Laser aktiv. Sensoren zielen nach 077. Brauchen wir Angriffserlaubnis? Ich prüfe das gerade. Bitte warten. Zehn Sekunden. Wir müssen auf diese Typen feuern können. Alles klar, Angriff freigegeben. 5-0, wollen Sie 30 mm oder Raketen? Alles, was Sie haben. Verstanden. 1-0 setzt 30er ein. Gut, Jungs, suchen wir uns etwas Streit. Heilige Scheiße, das sind viele Ziele. Diese Maschinengewehre da unten. Feindbeschuss vom Gebäude mit den Schornstein. Wiederhole, das Gebäude mit den Schornstein. Verstanden. Jetzt gibt es viele Ziele, fuck. 1 0 greift das Gebäude an. Greift das Gebäude an. Feindliche Flieger bei den Schornsteinen. Wir haben feindliche Flieger in der Nähe der Schornsteine. Ich sehe sie. Lässt angefasst. 1 0. Dreck und ab und mache ein wenig Platz. 1 0, leider 30 mehr. Mache nicht für Raketenabschluss bereit. Verstanden 1 0. Da sind irgendwo Feinde da. Wird es die Mission so sein, dass wir schon... Okay, ich kann hier Ablenkraketen machen. Das ist meine genaue Zielung. Jo, ich baller jetzt einfach mal auf alles drauf, was ich irgendwo finde. Da hinter mir war noch etwas. Und da rechts kommt noch mehr. Okay, ich kann auch Blindraketen loslassen. Feuerwehr. Schon wieder? Guter Auf Faktor links kommen einige. Gehen wir doch mal gucken. Wieso? Ich dachte, der da passt sich selbst in der Höhe an, dass ich über Hausdächer und so komme. Oder habe ich einfach allgemein zu viel Damage gefressen? teil Ach so, die schießen auch auf uns mit Raketen. Macht ja Sinn. Deswegen wäre also die Tat die Ablenk rakete ganz nice. Ich glaube, deswegen brauche ich die auch. Wenn da links und rechts steht Gefahr, dann muss ich die Ablenkrakete loslassen. Ich habe keine mehr. Da. da hinten waren noch, glaube ich, Tages. Wenn ja, die da drüben sind noch. Sehr gut. Nein, nein, nein, nein, nein, nein, nein. Also irgendwo kommt noch was, weil da Ja. Genau unter sind wir Outlaw 1:0 oder? Irgendwo da drüben sind die da. Sind die immer noch da? Ja, das sind sie noch. Irgendwo in dieser Richtung sind sie. Liegst du hoch? Danke schön. Noch weiter hinten. Da sind sie. Mehr ist nur eine Rakete-Kumpel. Ah, wo sind die ganzen Ziele? Da drin ist noch. Jo, jetzt habe ich nichts mehr, danke. Ich habe nichts mehr zum Anvisieren, dann lasse ich die Raketen mal los. drüben war was. Irgendwo hier müsste was sein. Da drüben vielleicht? Okay. Also ich war nicht meinem Heli, den ich spiele. Nice. Okay, ich komme also nicht durch eine Backsteinwand mit der Waffe. Also nicht, dass ich darüber botzen möchte, ich will nur, dass ich es weiß. So kriegt man auch eine Waffe. Kurz die noch nachladen. Ich weiß. Ja, hätte ich gewechselt, hätte ich es überlebt. Ich weiß. Wir legen nochmal neu los. Nein. Waffe sieht echt lustig aus. Hat dies eine größere Magazin? Ein größeres Magazin. Magazin, Ich wollte Magazin Reichweite sagen und das macht einfach nur Sinn. Habe ich gemerkt. Deswegen habe ich es uns eingelassen. Deutsch, okay. Ich wollte wirklich nur was anderes. Ich weiß nicht wieso. Na Simon, an den hätte ich jetzt gar nicht gesehen, wenn er nicht geschossen hätte. Oh Mist. Ich glaube, da lebt noch. Wir gehen mal gucken, da ist noch einer. Tatsächlich. Ich dachte jetzt gerade, der macht einen Märtyrer, weil die... Das sah so aus, als wäre eine Granate hochgeflogen. War aber keine. Jetzt habe ich eine Granate hier. Aha. Ja, okay, jetzt sind wir einfach auf dem Sturmangriff halt, ja. Nichts mehr mit rumschleichen und so. Weil jetzt wissen ja schon alle, dass wir kommen. Ghosts story storytechnisch echt ein bisschen Nachfolger von Modern Warfare sein. Weil es halt an nichts spezielles außer also halt die Ghost-Units, die halt gut sind. Ja, so ein Special-Kommando. Aber sonst geht es halt auch darum, dass irgendjemand einen Krieg erklärt hat. Oder so. Und halt die halbe Nation wegbombt dafür. Nur ging es in Modern Warfare halt politisch zu. Hier ist es einfach persönliche Rache, weil er zu so doof ist, um zu checken, dass man das für Kollegen halt macht. Oder machen kann. Oh, das war knapp. Und ich bin ganz ehrlich, wenn wenn ich sterbe und dafür 20 meiner Kollegen gerettet werden, dann, dann ja, würde ich das doch machen. Also Ich bin ehrlich, ich bin egoistisch genug, dass ich nicht sofort für jeden random Typen auf der Straße sagen würde, ja, ich rette es drei von denen und sterbe dafür. Wahrscheinlich wäre ich nicht dazu bereit. Aber wenn ich dafür irgendwie so 10 Kollegen von mir rette oder so, dann... Würde ich sofort ja sagen, denke ich. Ob davon wäre vielleicht, aber... Für die meisten würde ich das machen. Ich glaube bei einer 1 zu 1 Situation wird es dann darauf ankommen. Das kann ich ganz ehrlich glaube ich auch mal so sagen. Wenn ich sage, entweder ich oder er, klar würde dann jeder sagen, ja klar, ich, damit mein Kollege überlebt und so. Aber wenn ein Kumpel dann sofort sagt, ja easy, mache ich, dann ist es halt dann so, hm. Der würde das nie für mich machen, Wie soll ich das für ihn machen? Und das andere ist dann, entweder er oder ich ist einfach so ein 1 zu 1 Tausch. Also es, einer wird eh sterben, wenn es soweit ist. Und dann ist halt so, er hat sich in, Vielleicht wurde er in die Situation gebracht, vielleicht hat er sich selber da reingebracht. Also, wieso soll ich mich jetzt dann für ihn opfern? Da bin ich egoistisch genug, um zu sagen, ich würde es jetzt nicht für jeden machen, wahrscheinlich. Ich bin aber auch so weit, dass ich sagen kann, ich bin noch nie in so einer Situation gewesen. Ich kann das jetzt aktiv nicht beurteilen. Aber das ist so meine Gefühle oder Gedanken dabei, wenn ich an so eine Situation denke. glaube, jetzt habe ich alle erwischt. Na, ah, irgendwo schießt noch einer. Da oben. So. Ich wollte gerade sagen, da oben sieht es aus, als würde noch jemand leben. Äh, da unten. Was ist hier drin? Außer nochmal ein H-Nix, Cool. Einmal rundum. Da geht's nicht weiter. Cool. Aber ich habe einen Kontrollpunkt. Das heißt, wahrscheinlich bin ich fertig. Checkpoints sind normalerweise ziemlich gute Anzeichen dafür. Jungs. Ich weiß, dass da einer ist. Ach, hier noch. Super, komme ich durch die Tür. So. Was ist jetzt? Ach nee, nicht Helikopter. Das fühle ich einfach gerade gar nicht Helikopter spielen. Muss ich zugeben, ist jetzt gar nicht so meins. Achso, mein einziges Ding war, die Helikopter loszukriegen. Immerhin das. Wahrscheinlich hätte ich mir einfacher machen können, indem ich noch mehr los werde, aber das geht ja so genauso gut. Volltreffer. Nein. Der hat wahrscheinlich sogar noch überlebt. So wie er ge ge gelaufen ist, ist nur sein Bein kaputt, aber dann noch geschossen. Hash, das ist eine Wand. Da bringt es dir nichts hinzugucken jetzt. zum Evakuierungspunkt. Scarecrow, hier ist 6-1. Wir haben ihn. Verstanden. Outlaw bringt euch zum Treffpunkt. Wir müssen in 30 Minuten weg sein. Tja. Es gibt alte Stämme tief im Amazonas, die die Kunst der Folter jahrhundertelang perfektioniert haben. Die Föderation hat dieses Erbe angenommen und mit moderneren Methoden verfeinert. Sie sperrten Rock monatelang in ein Loch. und Ernährten ihn mit einem Brei aus exotischen Pflanzengiften. So schwächten sie seinen Körper und machten sich an seinen Verstand zu schaffen. Danach nahmen sie sich seine Seele vor. Was von ihm übrig war, haben sie für ihre Zwecke neu geschaffen. Der Prozess war qualvoll und präzise ihr Ghost geworden. Die perfekte Waffe gegen uns. Er reicht. Was haben sie mit dir gemacht? Dasselbe wie du auch. Mich freigelassen. Du hast es mir vor langer Zeit beigebracht. Ghosts brechen nicht. Nun. Ich frage dich jetzt noch ein einziges Jeder brecht, Elias. Frag doch mal deinen Freund Ajax. Ach, er ist ja nicht mehr unter uns. <lacht> Nimm seinen Stuhl. Nimm seinen Stuhl. Logan, bring ihn zu mir. Bring den Bastard her. Mich mal, Lieutenant. Wieder? The to that, du kannst. Wieso genau antworten wir nicht? Eine Schalldämpferwaffe? Das klingt doch nach einer Waffe. Genau da vorne ist er. Irgendwo. Cool. Mit Schalldämpfer, das, das ist angenehmer. Rechts, da. Hinter mir war gerade noch einer. Sehr, der gestorben ist, okay. Das Problem ist, ich brauche die Pistole für den äh, Radar. Habe ich das Gefühl? Ich weiß ja zum Beispiel, dass da unten noch einer ist. Ich glaube, dahinter mir habe mich in Ruhe gelassen. Da oben ist einer. Da ist einer, irgendwo. Da unten. Ich dachte, ich habe einen Schalldämpfer drauf. Hat er mich jetzt einfach so gesehen? nachladen da oben sind zwei besser gesagt da unten da ist niemand cool da drüben ist jemand war weit weg ja, komme ich da komme ich da überhaupt hin oder muss ich außen rum nee, da komme ich schon hin okay Da müsste jemand sein. Also. Logan, wir sehen dich auf dem Schirm. Du bist fast bei uns. Okay, das ist gut. Uns auch niemand jetzt. Boah, seine Hand ist echt der Marsch. Ah, da drüben sind blaue Punkte. Ja, das war ich. ich nehme keine andere Waffe. Wie gesagt, ich will dieses Radar behalten. Okay, da oben sind noch ganz viele mehr. Ja, wahrscheinlich bin ich zu nah das ist wahrscheinlich meine schuld gewesen jetzt ziemlich sicher Jetzt nur noch die unten, dann haben wir es. Jetzt kommen welche von denen zurück. Verstecken uns hinter dem Wasserfall. Na los. Ja, das sind viele. Alles klar, wir sind durch. Coole Sache. Wir sind Ich Hier sieht's sauber aus. Da neue. Weitere Patrouille. Das ist ein neuer. Rechts sieht frei aus. Okay, flaggier rechts. Unten bleiben. Nur angreifen, wenn enttarnt. Auf mein Zeichen. Okay. Los. Jetzt. Nur schießen, wenn Count. Also wenn ich verkacke eigentlich. Alter, sind das viele. Ja, das ist besser wie hier nix. Da gerade in meine Richtung geschaut. Meine PS geht gerade voll ab da hinten. Das ist lustig. Um die? Ja. Wäre ich nicht gerannt, hätte ich sie nicht überholt wahrscheinlich. Äh, ja, natürlich. Die laufen genau links und rechts von uns. Okay, weiter geht's. Wir sind fast beim Fluss. Super! Und ich sehe gerade, wir sind bei 36 Minuten. Mich genau wir jetzt. Sind beim Fluss und also ich muss jetzt rennen. Äh, machen wir nachher. Also, ich bedanke mich fürs Zuschauen. Auch für euch hat es gefallen. Wir sehen uns nächste Folge wieder. Wenn ich es jetzt richtig gesehen habe, sind wir in Kapitel 9 von 18. Also wir kommen schon recht schnell und recht gut voran. Nichtsdestotrotz bleibt es natürlich spannend. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und wir sehen uns nächstes Mal wieder hoffentlich. Mein Name ist Adrian. Alles Pupp mit Zucker. Cheerio!